Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Testpiloten. Mein Name ist Jens und ich bin Raucher und will damit aufhören. Und da gibt's halt äh, auch eine ganze Menge Apps. Ich habe mal ein bisschen recherchiert und mir die geilste App rausgesucht äh, und die möchte ich euch jetzt auf meinem Handy zeigen. Nach dem Intro ist los. Ja, willkommen auf meinem Handy. Ich bin auf dem Play Store und gibt ein Quit Now. Ihr braucht einfach bloß hier unter dem Video auf den Link klicken und dann kommt da hier auf die Seite und drückt hier auf installieren. So viel zur Installation. Fertig und öffnen. Dann gucken wir uns das Ganze mal an. Willkommen. Sie haben die schwere Entscheidung getroffen, mit dem Rauchen aufzuhören. Herzlichen Glückwunsch. Wie viel Tage, in wie viele Zigaretten haben Sie täglich geraucht, schwer zu sagen. Am Wochenende natürlich mehr. Wie viele Zigaretten waren in Ihrer Zigarettenschachtel? Das kostet Zigarettenschachtel. Jetzt muss ich lügen. Ich glaube 99. Circa. Wie viele Jahre haben Sie geraucht? Lass mich rechnen. Heute, äh, okay, weiter. Muss ich mein online -Backup. Nö, mir nicht. Also, ich habe jetzt eingegeben, dass ich seit äh, den 20. um 0 Uhr halt nicht mehr rauche. Und jetzt hat die App halt einfach immer durchgerechnet, dass ich schon 3,63 Euro gespart habe. Und hier steht ja: die zurückgewonnene Zeit, eine Minute, 9 Sekunden. Ja, gucken wir uns mal die Erfolge an. Der stärkste Aufgeber, du hast 60 Minuten an Leben gewonnen und hat Night Fever, 10 Zigaretten nicht geraucht. Ach, hier oben ist auch noch was. Bis zur Endlichkeit und noch viel weiter, 5 Zigaretten nicht geraucht. Dann gucken wir mal hier bei Community. Wir müssen unser Nutzerkonto noch aktivieren. Also werde ich mal in meinen Postfach schauen. Hier so sieht die E-Mail dann aus und dann hier einfach auf mein Nutzerkonto aktivieren klicken so ihr konntet wohl erfolgreich aktiviert Zeit Hallo zu sagen versuche ich ja schon eine Weile hier ja. Hallo so was haben wir noch hier unten können wir halt die Pro Version holen so was haben wir noch hier bei Gesundheit Risiko eines plötzlichen Todes ist gesunken <lacht> Geruchs und Geschmacksnerven regenerieren sich ja Normalisierung der Atemwegsfunktion Kondition verbessert oh. Die Blutdruck, Pulsschlag und die Temperatur rein Hände und Füße gehen langsam wieder in Richtung Normalwert. Kohlenmonoxid und Sauerstoffgehalt werden auf Normalwert erhielt. Gut. gut. Und hier unten sehen Sie ein Pro. Erfolge, voller Chat Schutz, Gesundheitscheck und ohne Werbung. Wollen Sie sich 55 weitere Erfolge zum Freischalten. Ihre Nennung und Benachrichtigung in Echtzeit, um ein gesunder ex zu sein. Ich denke, das Coolste daran ist einfach, dass es keine Werbung gibt. Ansonsten 4 Euro ist ja jetzt wirklich kein Geld. Also könnte man sich schon holen. Mache ich jetzt aber nicht. Gut, soweit zum Überblick. Ja, die App ist sehr übersichtlich. Da kann man echt nicht meckern. Wenn man denn möchte, also die App hat Werbung drin. Wenn man möchte, kann man die ausschalten, indem man einfach einmalig um die 4 Euro bezahlt. Das ist jetzt genial, oder? Kann man ruhig machen. Ist ja auch für eine gute Sache, ja. Ähm, ich melde mich dann in 14 Tage einen Monat nochmal wieder. Und erzähle ich dann, einem, ob die App mir dann tatsächlich was gebracht hat. Oder ob ich dann schon wieder weiter rauche. Genau, äh, seid gespannt. Und das Wichtigste ist, wenn ihr Wochen doof findet, abonniert den Kanal. Und wenn ihr Rauchen nicht doof findet, Abonniert den Kanal und gebt uns einen Daumen hoch und wir freuen uns über einen Kommentar hier unter dem Video. Abonniert den Kanal und dann sehen wir uns auch wieder. Ciao.